Herzlich willkommen. Mein Name ist Karin Stübe und ich bin Vermessungstechnikerin hier im Vermessungsbüro Dr. Schindler. Ich, ich habe jeden Tag mit anderen Bauvorhaben zu tun, von daher ja, würde ich sagen, das ist das Beste. Ich hätte damals in der Schule niemals geglaubt, dass ich jemals einen Cosinus oder einen äh, äh, Sinus-Satz anwenden müsste. Ja, man braucht ihn tatsächlich. Ähm, mathematisches Verständnis, vielleicht ein bisschen ein räumliches Verständnis. Vermessungstechniker ist ein sehr breit gefächerter Beruf, eine große Einsatzbreite. Ein Teil der Arbeit findet im Büro statt, mit dem Computer. Ein Teil findet im Gelände statt, auf verschiedenen Baustellen, auf verschiedenen Grundstücken, sodass im Wechsel Büroarbeit und Arbeit im Gelände doch eine relativ große Vielfalt möglich ist und das eigentlich für den Beruf spricht. Als Vermessungstechniker kann man in Ingenieurbüros arbeiten, man kann in Verwaltungen arbeiten, in der Vermessungsbehörde, aber auch in Behörden, die mit Grundstücken zu, zu tun haben, Grundstücke verwalten in Planungsbüros. Er erfüllt Vermessungsarbeiten im Gelände. Das bedeutet, es werden Grundstücke aufgemessen für die Planung, wenn Gebäude gebaut werden sollen, dass Architekten oder Planungsingenieure die notwendigen Informationen über die Grundstücke haben. Vermessungstechniker hilft, wenn diese geplanten Objekte schon genehmigt sind. Dann hilft der Vermessungstechniker, die Objekte in der Örtlichkeit zu kennzeichnen durch Markierung im Gelände, damit die Baufirmen wissen, an welcher Stelle was zu bauen ist. Aktuell würde ich sagen, sind Gehaltsmöglichkeiten zwischen 2.000 und 3.000 Euro im Monat äh, durchaus realistisch. Also mein Name ist Virun ähm, Hansungnern, 27 Jahre und Mache hier eine Ausbildung zum Vermessungstechniker und bin im zweiten Lehrjahr. In diesem Beruf ähm, ist sehr viel Abwechslung. Man ist jeden Tag immer woanders unterwegs. Und im Innendienst, also wenn man draußen ähm, die Vermessungspunkte oder die Aufnahmepunkte ähm, gemessen haben, dann im Innendienst auswerten. Das heißt, wir arbeiten nicht nur im Außen, sondern auch im Innendienst. In Abwechslung. Und ja, und das ist immer jeden Tag was anderes. Das Wetter ist eigentlich so, das ist der größte Nachteil in, in diesem Beruf, weil man muss wirklich bei ähm, Schnee, Regen, Nässe, Kälte immer draußen sein und ähm, die Punkte vermessen. Auf jeden Fall soll man auf jeden Fall sehr flexibel sein bei diesem Beruf, weil man ist doch, ähm, also ich sage so nicht, nicht, nicht jeden Tag so improvisieren, aber man steht fast jeden Tag immer so neue ja, Aufgaben. Ähm, hier seht ihr schon mal, ähm, mit unserem Tachymeter, nennt sich das, ähm, arbeiten wir sozusagen jeden Tag damit. Dazu gehört noch ein ähm, Stab mit Spiegel. Äh, ich wollte schon immer was ähm, mit Mathematik zu tun, also Mathe, Mathe liegt mir sehr gut. Und ich wollte auf jeden Fall irgendwas, was nicht ähm, acht Stunden im Büro, also Büroarbeit war nicht für mich gewesen und diese Abwechslung ist einfach, es liegt mir mehr. Man muss einen abgeschlossenen Realschulabschluss haben oder Abitur. Beides ist möglich. Dann muss man, sollte man Interesse an mathematischen, physikalischen Dingen haben, denn der Beruf ist doch stark mit Mathematik und Physik verbunden. Man sollte sich nicht davor scheuen, auch im Gelände arbeiten zu wollen. Also gut ist, wenn man sportlich ist und da keine Ängste vor Bewegung im Gelände hat. Beruf, also eine Arbeitsstelle angeboten zu bekommen, ist nahezu 100%. Als ich studieren wollte, hatte ich mich seinerzeit sehr stark für Geografie interessiert. Und dann ähm, war es nicht möglich, Geografie zu studieren, sondern alternativ Geodäsie. Und ich nahm an, dass Geografie und Geodäsie nicht so weit entfernt sind. Und das trifft auch zu, sodass ich dann zur Geodäsie gekommen bin. Und die Geodäsie ist der Fachbegriff für Vermessungstechnik, sodass ich äh, dann das Geodäsie-Studium absolviert habe und zu diesem Beruf gelangt bin.